Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Nandania.net, äh, Minecraft punktnet hier mit Game. Hallo. In der letzten Folge hatten wir hier dieses schöne, ja, geile Haus, oh. super geil aus, äh, gebaut. Also ich zumindestens. Ja, ich. Ich habe eine Folge geschnitten. Ähm, und genau. Sieht, äh, da haben wir das letzte Folge gebaut. Es muss noch was rein und so und dann hatten wir das auch, genau. So, was machst du jetzt gerade? Ich sortiere unser Lager sehr gut. Denke ich. Hast du es nicht schon gemacht? Ja, doch eigentlich schon. <lacht> <lacht> ich hätte voll Bock mal in die Formwelt, aber jetzt ist es blöd. Ja, das ist jetzt blöd. Oder ich habe eine richtig geile Idee. Was? Wir gehen dann in meiner Folge, die wir direkt bestimmt nach deiner aufnehmen, mhm. in die Farmwelt, oder? Ja, lass machen. Aber halt eine halbe Stunde Farmwelt, ne? Eine ja, halbe Stunde, ja, kann Aber du lass dann in nehmen. der Folge noch das Haus zu beenden. Dann nenne ich den Titel aus so, das ist perfekter Titel, Digga. Ja, hey, ja, ey, ist halt wirklich der perfekte Titel dann. Ja, ja, ich habe den perfekten Titel dafür. Wir beenden unser Haus. <lacht> wir beenden unser Hausbau. Unser unseren Hausbau. Unseren... Jo. Boah, wie nice so dieses so, Texture Pack ja. aussieht. Community, wie findet ihr dieses geile Texture Pack, die war das hier so die Pixel rei oh, geil. Wir wissen mit Fate Oh, was, ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Lass mal ganz kurz was nachgucken. werden gleich wieder am Start. Also ich bin noch da, aber gerade nicht in Minecraft. Oha! <lacht> ähm Video ist schon halb fertig. Haben wir noch so also, eine, ähm, okay. wo, okay, so wollen wir dazu, oh, ja, ja, ja, lass, lass noch mal so eine, ähm, nehmen, oder? Ja, wir haben wir sogar noch eine. Ja, ne, wir haben sogar zwei, oder? Welche Version sind wir gerade? 1,19.2, oder? Ja, warum? okay, ja, nee weil ich gerade was gucken will. Ist hier oben das dran, das kann auch sein, ich gucke das mal oben. Ja, hier. Ah, hä? Ich dachte, wir haben zwei. Egal, hier ist nur noch ein. Egal, aber einer eine. Ja, weil ich die doch für unser Lager Ach Achso, stimmt, ja. Aber wir brauchen da, glaube ich, noch eine ja. für oben dann, aber es ist nicht so schlimm. So. Ich will mir nämlich mein Fateful tech tech runterladen. Jetzt, während der Aufnahme. Das geht fein, nett. Ja, Ach, ist scheiße. Hab ich habe Ich habe halb halt fateful egal kann man hier durchschnei kann man nicht ich habe ein Minecraft Texturen sehr gut ja aber manch mir macht es eher mal Spaß wenn ich irgendwie so ja Check ich habe bloß ich habe halt keinen ja hab zwar welche aber nicht drin Shader bist du damit aus Shader würde ich gerne hast du Shader drin nee. Shader würde ich theoretisch reinmachen. Shader ist bei mir ein Muss. Könnte ich machen, aber brauche ich nicht unbedingt. Leckt sonst, oder? War doch bei dir so ein bisschen... Na, ja, nee, Ich mag es einfach noch flüssiger zu spielen. Ja, bei mir ist es flüssig mit 60 FPS. Halt lo logischerweise wird es halt ein bisschen langsamer. Hm. Aber ich will das Maximale auskratzen. Ja. Ja, so, jetzt hole ich mal Glas ran. Ja gut, nee, warte mal noch, bevor ich Klaus hole. Erstmal diese Türe hier. Guck mal kurz auf mein Video. Oh. Das, das habe ich ja gar nicht bedacht. Oh, ist eigentlich voll gut mit den Aufrufen. Wie Aufruf. Achso ja, ja. Mhm. 32 innerhalb der kurzen Zeit. Ja, ist doch gut. Ist eigentlich, ist eigentlich voll gut, oder? Ja. Wie gesagt, ist gut. Er weißt du noch, weißt du noch meine alten Folgen? Oh, Digga, ja halt. War die so waren richtig. so scheiße. Ich weiß, Junge. Mann, ich es die ganze Zeit meine Angel oder unsere. Die waren wirklich. Ja, ich habe, ich habe ein geiles Thumbnail. Ich habe ein richtig geiles Thumbnail. Sel selber erstellt? Ne, ich habe gerade hab einen Screenshot gemacht, habe ich gedacht, oh, das nehme ich als Thumbnail für mein Video. Aber das geht doch nicht. Ich habe das doch auch schon mal probiert. Das ist doch Aber so klein. Geht's um... Oder geht's Ge bei dir? Ja, nee, ich, ich hab einen Screenshot gemacht. Hey, warte mal, das geht mit dem Screenshot? Hey, du ein Screenshot ja, von? Ja, B ich nehme ein Minecraft-Screenshot. Und dann, ich habe doch unser äh, von der ersten Episode das Thumbnail auch äh, aus Minecraft. Nee, aber nimmst du es nicht manchmal automatisch? Also die Dinger mm -mm. bei mir schon bei der zweiten Episode da war irgendein Thumbnail nee, erst von irgendeinem Blatt <lacht> und das ist ja eher <lacht> nicht so gut. Ja. Und bei der ersten Folge war irgendwas mit Barrier Block, das kannst du erst ab Level 10 oder so kaufen. <lacht> Was Was für ein Barrier Block Ja. Die Barrier-Blöcke dort. Naja, aber hey, gibt's es sie im Spiel Sch überhaupt? Also im Spiel schon, aber Dings. Hey, was wollte ja, ich sagen? Dieser Barrier-Block, wo man diese Region freischaltet. Ach so! Das war als <lacht> Fundmehrer. <hey. lacht> <lacht> Nein, stand da noch irgendwie Snowy 111. <lacht> Ja, perfekt. Ah, hier dich. ist mein Kurvenholz. Ich beobachte dich. Und ich dich. <lacht> <lacht> ich bin so ganz nah an den Schramm so um dein Gesicht ist so groß wie mein ganzer Bildschirm. <lacht> ja, bei mir auch. <lacht> Alter. Oh, ja, perfekt. Ja, ich sehe dich auch nicht. Ich sehe dich nicht. Also, ich sehe dich gerade nicht. Ja, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ey, Ey, wir haben doch gerade die, die Folge beendet, da war Tag und ist auf einmal Nacht. Hä, das, hä ist das schon immer so schnell? <lacht> Wusste ich doch gar ja. nicht. Eine Minute im Spiel ist eine Sekunde. Hä, hey, eine Min Ach so, okay, okay, okay, ja. Hä? Eine Minute ist eine Stunde. Mhm, das wäre ein bisschen... <lacht> Dann würde irgendwie ein Tag 240 Stunden oder so gehen. <lacht> Glaube ich, kein Plan. Du glaubst es. Du Ob weißt es. Ich weiß ich nicht. Sehr gut. Sollte auch so sein, dass du es nicht weißt. Digga. <lacht> ich kriege wieder WhatsApp-Nachrichten. Wo mich irgendjemand fragt, kannst du zocken? Nö. Digga, jetzt doch nicht. Bitten in der auf. Ja gut. Also dem, mit demjenigen habe ich gerade nicht so Boah. Lust Boah. Minecraft zu zocken. War der dumme ist. Mmh, <lacht> der geht zwar in dieselbe Klasse wie ich, aber keine <lacht> <scheißegal. lacht> Ja. Ey, aber wie findest du es? So? Ey, ich jetzt will wieder mit aufnehmen. Nee, nee. Lieber nicht. Digga. Wer war's? Nee, willst du es nicht sagen, oder? Nee, jetzt sage, sage ich wieder. Schreibst du mir vor WhatsApp? Komm, nee, die WhatsApp-Kumme! Warte, doch, ich schreibst dir per WhatsApp. Okay, also einrichten. Och jetzt schickt da auch noch Audio, was ein Dummkopf, der hat gar nichts im Hirn. Okay, jetzt weiß ich. Wie du <lacht> <lacht> ja, komischerweise auf Zauberhand. Aus Zauberhand. Ich bin gerade einfach rausgetaucht, aber ich das gar nicht wollte, egal. Wie in dieser einen ETS-Folge. Ja, ist so, ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Warum ist meine DPI so? Ich bewege mich ein Millimeter, weil eine Strömig dran hat. <lacht> Ich hab's dir doch gesagt, warte mal, schick dir mal kurz einen Screenshot. Was willst du mir schicken? Du hast dir geschrieben, ne? Ja. Oben ist die Werkbank. Junge, der hat Java seit gestern. Und? Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Digga! perfekt. Hallo. Dem hat er gar kein Discord? Ja, weil der dumme ist. Ich habe gerade. Das nicht sogar recht. Huh? Lol. Okay. <lacht> ja. So okay. Hey, ist jetzt eigentlich schon jo. die zweite Folge für dich. Ja. Ja. Ja, Vierte. Vierte. Na, musst du bedenken. Ey, aber wie findest du das Haus eingerichtet? haben wir es noch nicht, aber von innen gut. und so ist es fertig. Gut, gut, von dann, innen. Dann lass wir das Video beenden, oder? Und dann, dann ja, und dann nächsten ja. ja, obwohl ich würde hier noch Glas, rein, ich würd, würd noch Glas rein, warte. Ich will da noch Glas reinmachen und dann. Ah, und hier müssen wir noch äh, ein paar Löcher, also du weißt schon, was ich meine. Gläschen. Gläschen. Ja. Gläschchen. Aber das ist hier jetzt blöd. Weil sie zwei breit ist. Ja, gut, es sieht scheiße aus. Nee, das geht nicht. Das ist blöd. Das, äh, ich das muss dir dann nicht. mal was erzählen, weil gestern äh, auf meiner YouTube-Stadtseite äh, war. Mit welchem Video? Sag ich dir ja mal nach dem Video, ich werde jetzt keine Hate ausgeben, aber. Ja, ja, ja. Ich glaube, du weißt, wie ich glaub, meine, oder? Nee, weiß ich nicht. <lacht> Der macht richtig schlechte Videos. Ah, jetzt weiß ich, wie ich mein. Jetzt weiß ich, wie ich mein. instagram gescheckt. Er er war einfach auf meiner youtube Startseite mit irgendeinem Video, was Egi da weiß, der seit 5 Minuten YouTube macht. <lacht> ja, ist so. Ich, ich weiß, glaube ich, welches Video du meinst. <lacht> Digga, wenn der dieses Video sieht, aber der weiß gar nicht, was für meinen, Digga. Und wenn dann den, den interessiert, sowieso nicht meine Meinung. Niemanden interessiert in seine Meinung. Das ist sogar was. Ähm. Digga, da ist ja so ein kleiner. Ich mit seinen Videos. Ist so Digga Was will ich jetzt machen? Egal, wir reden nicht drüber. Krass. Ich will kein Hate ausgeben. <lacht> ich hab ich Aber <lacht> haben wir Glas unten oder? Unten ja. Wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht. <lacht> Auf einmal so. Oh, ein hier ist kein Glas. Oha, Essen, mhm, lecker. Wollen wir beenden? Oder ich wollte ich wollte das Glas noch reinpacken. Kacken. Ja, ich kann das also Reinkacken. Hallo, <lacht> es leckt, es leckt. Es Höh? Ah, jetzt okay. Wie viele Folgen wollen wir eigentlich Oder aufnehmen? Hast du? Ja, bis wir... Nein, <lacht> durchgespielt. Ich stelle dir mal vor, wir haben dann einfach so 370 Folgen. <lacht> Junge, Auf einmal bist du ein zu die größten Deutsch, äh, deutschen YouTuber. <lacht> Digga, das glaube ich niemals in meinem Le ganzen Leben. Wir haben dass nicht ich. 20 war. Millionen Abonnenten, nicht wahr? <lacht> Digga, Digga. Millionenfach von dir oder so. <lacht> Digga, stell dir so vor. Digga, wir sind so am Arsch. Wir sind am Arsch. Ey, aber irgendwie stelle ich mir jetzt nicht so geil vor, so ein großer Influencer zu sein. Weil dann kommen alle immer so zu dir gerannt und mal ein Foto mit dir und so das ja, macht dann ja, denke ich Ja, das ist wirklich irgendwann. so, das ist wirklich so, das ist wirklich so. <lacht> Boah, ich war noch mal ein dann Noch 8 Minuten, dann ist die achte Folge, äh, wow. die erste Folge <lacht> hochgeladen. Die achte. die achte ist die jetzt. Warte mal. Ja, das ja. Sieht, oh, das sieht übel nice aus. Mal weg mal weg Nein, jetzt habe ich F1 gedrückt oh. jetzt kommt dieser Kackzombie aber dann wirst du so eine Taste wenn ich sie drück machst einfach so drei klicks auf einmal lol aber das ist halt komischerweise irgendwie rechtsklick also bringt es mir noch was zum essen oder zum platzieren <lacht> Perfekt. oder was ändert es mal warte mal ich will mal wissen wie viele Klicks ich damit hinbekommen also wie viele CPS ja Oh sechs die müssten eigentlich reichen Warte. aber wir können gleich beenden wenn ich das Glas in die Gläser reingetan habe. Was für Klasse sind die Gläser? Hä? Ja, die Ach, weil es kein fester kann, Block kann. ist. Okay. Egal. da Ich habe ja hier noch Steinziegel. Und dann dockt es an. Ja, perfekt. Naja, halt also, das geht gar nicht. Oh, jetzt bin ich wieder rausgetappt. Dann mache ich mal hier noch ein paar Fenster. Ah, nee. Oh, das ist... Nee, ist nee, Das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd, blöd, blöd. So könnten wir es höchstens machen. Oder dann muss das weg. Das zu einem Stein. Aber es ist schlimm, wenn das... Ah, das muss ja auch weg. Perfekt. Ne, das hier. Okay. Super. Ist das schlimm, wenn das hier eins tiefer ist als hier? Nee, nee, hier ist ja genauso, meine ich. Upsi. Boah, ja, nice. Dann das jetzt gebänden Ja, warte, ich bin doch noch nicht fertig, Alter. Wenn du fertig bist... Ja, jetzt aber eins höher, dann mach doch da nur ein Block hin. Oder so. Nee, da kommt gar keiner hin. So, perfekt. Wir gucken noch mal von innen an. Boah, sieht nice aus. Sieht nice aus. Jo, sieht Und nice oben? aus. Oben sieht auch geil aus. Ja. Oben sieht wirklich geil aus. Da lass die drinnen so. Das hier, drin, also, lass hier drin, ja, ich auch mal So, warte. Es, es war weiter hinter gehen, weil es ist ganz schön eng für die Kamera nach außen. Ups. So, ja, so passt. Okay. Äh, das war's für der Folge. Guckt gerne nochmal bei Gaming Game vorbei, den verlinke ich unten nochmal. Ansonsten, wenn's euch gefallen hat, äh, wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und Abo da. Und das war's. Ciao, ciao. Tschüss.